So, Leute, was geht? Willkommen wieder hier zu einem Video hier auf meinem neuen Kanal, denn der andere funktioniert nicht mehr. Ja, ja. Und um richtig gut in diesen Kanal zu starten, habe ich heute ein Roblox-Video vorbereitet. Ja, so. Also, hier rutschen wir erstmal runter und zwar ins Video. Digga, cringe erstmal. Aber ja, heute haben wir, ähm, also ich habe ein Video vorbereitet und zwar hier sind wir, äh, vielleicht seht ihr es schon direkt in, äh, Brookhaven drin. Ja, so ein bisschen sass. Äh, ja, ich, ihr könnt noch mal ganz kurz so einen kleinen Blick hier rauf werfen. Ja, Ganz nett eigentlich hier. Ähm, hier sehen wir schon direkt irgendein Auto. Was gibt's denn hier so für Autos? Ich habe ja äh, Premium. Äh, müsst ihr wissen? Okay, es gibt ein neues Auto, ein Premium Auto. Oha. Das sieht fett aus. Das sieht damn. Oh, damn. Das sieht sehr gut aus. Digga, ich möchte, dass bei mir nicht 01 steht, Digga. Wisst ihr, wie. Uh, Drift Settings? Komm. Komm hoch. Gibt es so einen Drift Game Pass? Nee. Okay, gibt's anscheinend nicht. Oh, dieses Auto wird jetzt heftig driften können. Ja, ich, ich drifte einmal und dann fliege ich weg. Ich sag's euch. Oh damn! Oh, oh, okay. Ich flieg mal hoch hier und die ge ge ge geilste Landung. Ja, wir müssen mal gucken, was es hier so gibt. Ja, erstmal will ich mir einen Ort aussuchen, wo ich wohnen werde. Äh, naja, nicht so ganz gut. so gut. Äh, ja. <lacht> Ich schreibe mal drauf. Mm. Brokehaven. Okay. Egal. Ich weiß nicht mal, wie man das schreibt. Geil. Geil, ich weiß nicht mal, wie man das schreibt. Brookhaven, North Carolina einfach Digga okay dann suchen wir uns ein Premium Haus aus das sieht nett aus es ist einfach das gleiche oder? Sehr sass. Also ich muss sehr sagen, dass die sehr sass ist. Ja, warte mal Leute, ich äh, wollte doch immer, immer, immer Hintergrundmusik haben. Deswegen mache ich jetzt einfach Hintergrundmusik an. No. Nicht das, nicht das, nicht das. Das hier. Oh, dann werbung. So. Das sollte für sehr gut sein. Äh. So, das ist gut, ne? Ja, so checken wir uns jetzt unser Haus aus. Hier. Haus normal. Wie findet ihr das eigentlich in weiß? Ich will das bisschen verändern. Ich mal gucken, so. So. Wie sieht das von außen aus? Hey. Okay. So. Jetzt holen wir unsere Tools, die wir noch natürlich brauchen. Ja, so das du. Okay. Nee. Das ist das, was wir brauchen. Gerade Moment, was ist das denn? Krasser Berg, da will ich, wollte ich mal, da will ich mal, oh, ich, ich möchte da mal hochgehen. Oh, bam. Nimm wir einen anderen Weg? Ich glaube, ein Weg ist viel besser. Ja, fahren wir mal hier, look around. Fahren wir mal zu unserem Haus. Das ist schon sehr gut, denke. Oh, Junge. Komm. Oh, Junge, was ist das? Ich kenne mich hier überhaupt nicht aus mit den Straßen. Oder ich habe ich, ich hab irgendwas mit den Drift-Settings weit gemacht. Weißt du was, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist besser. Ich wollte das Auto... nicht das Auto. Sondern das Haus schwarz macht. Aber das Auto sieht in schwarz auch ganz gut aus. Äh, wenn da vielleicht irgendwie. Wenn irgendwie Dreck dran ist, weiß ich nicht warum. Dann kann man das ja nicht gut sehen. Und das ist das Vorteil daran. Digga, jetzt haben alle dieses Auto oder was? Jetzt machen wir schwarz. Wie sieht's äh, jetzt aus? Es hat sich so viel verändert, ne? So kalt. Ich mach ich mach nur kühle Sachen. Ich fahre jetzt hier mal ein bisschen herum und dann wäre es auch, glaube ich, mit der Folge Weil ich tue mal einen, also der irgendwie hingefallen ist irgendeinen Weg finden, wie man auf diesen Berg kommt. Hier geht's. Ja, hier. Überlebt. Und dünn. hat so viel gebracht besser, viel besser. Ah. So, ich glaube, zum Schluss der Folge fliegen wir mit dem wlb Digga, was macht die denn jetzt schon hier? Ähm... Sass, sehr sass, ist dieses Polizeihaus oder Polizeidings da. Schön, aber nicht so. Sass wird unser Helikopter sein. Das mache ich einfach. Geil. Muss ich mit los hin? Einfach aus militärischen Zwecken. Ja, und zwar genau hier. Irgendwie ist hier so ein grünes Ding da. da? Keine Ahnung. Ich hoffe, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne, aktiviert gerne die Glocke. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao!